Hallo, ich möchte mal zeigen, wie man mit Quizlet einfach einen Vokabeltest erzeugen und ausdrucken kann. Dazu gehe ich auf die Internetseite von Quizlet. Quizlet.com. So oben rechts können wir uns registrieren. Und wenn wir schon registriert sind, anmelden. Ich habe mich bereits registriert und könnte mich anmelden. Ich möchte jetzt aber bewusst zeigen, dass man auch ohne Anmeldung einen Vokabeltest erzeugen kann. Dazu brauche ich Vokabel. Ich suche nach meinen eigenen Vokabeln, in denen ich meinen Benutzername eingebe. Oder Focus on Groß- und Kleinschreibung sind dabei unerheblich. Advertising. Enter. So links sehen wir die Suchergebnisse. Und wenn wir weiter runter scrollen, sehen wir, dass auch andere Ergebnisse von anderen Benutzern angezeigt werden, die auch unter Focus und Success Lernsets hier hochgeladen haben. Also, wir sehen, wir sind hier nicht alleine als Berufsschullehrer. Gut. Ich klicke auf Focus und Success, Unit 2 Advertising. So. Und bin dann auf der Seite der Unit. Hier rechts haben wir Werbung. Wem das nicht gefällt, der muss die kostenpflichtige Version bezahlen oder einen Adblocker installieren. Ja, aber wie man sieht, so viel stört das nicht. Und wir fahren fort. Oben haben wir eine Leiste mit Lernen, Karteikarten, Lernen, Schreiben, Testen und Spielen, zuordnen, Schwerkraft. So. Um einen Vokabeltest zu erzeugen, klicken wir auf Testen. So, dann sind wir auch schon in der Maske, mit der Vokabeltests erzeugt werden. Rechts haben wir Art der Fragen. Schriftliche, das sind die klassischen Deutsch-Englisch, Englisch-Deutsch-Fragen. Zuordnen. Das wäre Matching-Übung. Multiple Choice die bei diesem Beispieltest nicht angezeigt werden und äh, richtig und falsch. Um Multiple Choice und richtig und falsch Fragen mal zu zeigen, erzeuge ich einen neuen Test, indem ich auf neuen Test erstellen klicke, nachdem ich hier oben die Haken gesetzt habe. So Multiple Choice, ja, das kennen wir. Richtig und falsch sieht so aus. So, richtig und falsch finde ich zu einfach. Genauso Multiple Choice, deswegen nehme ich die Haken wieder raus. Die Abfragerichtung können wir wählen. Wenn wir auf Englisch klicken, wird nach Deutsch gefragt. Bei Deutsch wird nach Englisch gefragt. Also Es wird dann jeweils die angeklickte Sprache wird gezeigt. Nach der anderen gefragt und wenn man in beiden Richtungen fragen möchte, auf beiden. Ich lasse das mal bei beiden. Art der Fragen lasse ich bei schriftlich und zuordnen. Höchstzahl setze ich allerdings auf 30 und klicke wieder auf Neuen Test erstellen. So, um den auszudrucken, klicke ich auf Test drucken. So. Gut, so sieht das dann. Das ist die Druckvorschau. Mal zwei Seiten. Bei der Frageart schriftliche Fragen. Bleibt immer rechts sehr viel Platz. Das ist Platzverschwendung, aber lässt sich nicht anders machen. Wenn man nur schriftliche Fragen abfragt, dann gehen die schriftlichen Fragen auf, der Z, auf den nächsten Seiten auch links weiter. Und ich schneide dann gerne die paar Fragen, die auf der zweiten Seite stehen, aus und klebe sie dann einfach rechts neben die schriftlichen Fragen der ersten Seite. So hat man dann einen Test auf einer Seite untergebracht. So, ich Möchte das mal nicht ausdrucken. Ähm, breche das ab. So, ich möchte jetzt aber einen zweiten Test, vielleicht einen dritten oder vierten Test, erzeugen mit den gleichen Vokabeln. Das mache ich ganz einfach, indem ich ein zweites Mal auf neuen Test erstellen klicke. So, schon ist ein neuer Test erstellt. Wieder auf Test drucken, klicken. Auf Drucken. Ja, auch das breche ich ab. So, einen dritten Test. Auch hier wieder auf Test Drucken. Ich klicke nicht auf Drucken, sondern breche das auch wieder ab. So, wer es sich besonders einfach machen möchte, kann ganz unten... Am Ende des Vokabeltests auf Antworten überprüfen klicken. Dieses grüne Feld. So. Und da werden dann die Antworten zu allen Fragen ausgedrückt. Natürlich nur von dem aktiven Test. Die ersten beiden Versionen, die ich schon verändert habe, zu denen kann ich nicht nachträglich einen Antwortzettel erzeugen. Das muss ich dann machen, nachdem ich es ausgedruckt habe oder bevor ich es ausgedruckt habe und einen neuen Test erzeugt habe. So, also ich hätte auch eine Musterlösung. Gut. Da ich nichts beantwortet habe, ich kann also diesen Test auch online beantworten. Das können die Schüler auch machen, um es zu üben. Und auch sie wie gesagt, ich bin nicht angemeldet, können das auch im nicht angemeldeten Zustand machen. Mit der Anmeldung werden natürlich die Lernergebnisse gespeichert und ein Lernfortschritt aufgezeichnet und das Ganze ist dann komfortabler. Gut, das war eine kurze Einführung in das Erzeugen. Von Vokabeltests mit Quizlet. Viel Spaß mit Quizlet.